Ja, hallo Freunde, Christian Schmeier, Paderaport, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ähm, ja, mal wieder eine flauschige E-Mail, äh, kannst du auch schicken bei ein Formular auf Liebeschipp.de. Und heute geht es um Schicksalsschlag. Lieber Christian, ich bin ein Langtime-Konsumentin deiner Kurse, unter anderem den Datingkurse für Frauen, und für seit zweieinhalb Jahren eine glückliche Beziehung. Ja, so will ich das doch hören, ne? <lacht> seit kurzem Ehe. Meine Frage bezieht sich darauf, wie man mit Rückschlägen bei der Entwicklung des Liebeschips umgeht, wenn Schicksalsschläge eintreten. Kurze Erklärung, mit Hilfe deiner Kurse. Äh, konnte ich meinen eigenen toxischen Anteil als Pluspol bearbeiten. Ich war teilweise schwer zu ertragen, muss ich im Nachhinein zugeben. In meiner neuen, ja, es freut mich natürlich, mache die folgenden Kurse, in meiner neuen Beziehung eh habe ich mich bisher auch aufgrund des guten Matches bisher recht gut in der Mitte halten können. Leider hatte ich vor einigen Monaten einen Schicksalsschlag, eine Fehlgeburt. Äh, du darfst das gerne auch vorlesen, denn das Thema wird immer noch totgeschwiegen, obwohl es so viele Frauen betrifft. Ja, also, tut mir total leid, erstmal für dich. Also, ja. <lacht> ähm, seitdem merke ich, dass ich teilweise wieder in alte, toxische, pluspolartige Verhaltensweisen zurückfalle, zum Beispiel kritisieren des Partners, meckern und so weiter. Ja, ähm, ja man muss sich das so vorstellen, ähm, dass wir alle haben sozusagen eine konstruktive, und wir haben eine destruktive äh, Seite und die kann, die, also die Kritze aus jedem rauskitzeln, du muss nur den Stress hoch genug fahren, so, ne, also und eigentlich ganz viel Beratung zielt aus meiner Sicht eigentlich darauf ab, diese Schwelle, wo diese ja, also das, das sind ja so, so Kampf- oder Fluchtprogramme, so, also wenn ich nur genug Stress habe, dann fange ich an, so ganz unflexibel und schematisch zu agieren, ne? Nur so über Lebensprogramme. Und äh, viel Beratung und so weiter, was man da so machen kann, hat eigentlich die, soll die Wirkung haben oder hat die Wirkung, dass diese Schwelle, wo ich in diese destruktive Muster falle, dass das erhöht wird. So, ne? äh, also jetzt Beratung im weitesten Sinne. Ne? Ähm, und ähm, ja, und äh, das erarbeitet man sich dann so. Aber das heißt jetzt nicht, dass ähm, ja, das könnte man aus mir auch rauskriegen, wenn ich so genug äh, Scheiße erlebe. Dann würde ich auch wieder äh, ja Sachen machen, die man, die ich vielleicht äh, überwunden habe, dass es normal, also nicht umsonst. Ähm, immer mal so neun Schritte Programme, so in der Sucht, zwölf äh, Schritte Programme in der Suchttherapie, anonyme Alkoholiker und so. Deswegen bleiben die oft in diesen Gruppen, weil, weil die wissen, wenn da Schicksalsschläge kommen, kann man wieder leicht äh, zurückfallen in Sachen, die du eigentlich längst überwunden hast. Und dann brauchst du die anderen dann in diesem Moment wieder. Und äh, das ist jetzt hier das Gleiche. Ne? Die Frage ist jetzt, wie kriegst du diese Schwelle wieder Zurück, also du warst ja schon mal da am guten Punkt, dann kannst du dann natürlich auch wieder hinkommen. Aber natürlich will dieses Thema jetzt äh, verarbeitet werden und ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also du könntest dich natürlich in irgendeine Gruppe wenden, eine Beratungsstelle, ähm, könntet auch da so ein Fall, könnte ich mir auch Paartherapie vorstellen. Paartherapie ist auch ein gutes Tool, um diese Schwelle zu <lacht> so und ein Stück weit ist auch immer Akzeptanz wichtig, ne? also jetzt zu akzeptieren, ja. Und auch, dass dein Partner sieht, hey, das ist jetzt wirklich so ein ja, blödes Lebensereignis. Ähm, ja, dann ist sie halt mal nicht gut drauf, eine Frau und so. Ähm, trotzdem wäre es natürlich gut, ähm, dass du auch du weiter... Ja, also klar, muss man sich jetzt mal eine Zeit nehmen, das irgendwie erstmal zu fassen, zu verarbeiten. Aber dass du dann auch wieder guckst: hey, was will ich denn eigentlich sagen, ne? wenn ich mecker und kritisiere? Was will ich denn eigentlich sagen? Will ich nicht vielleicht sagen, ich bin überfordert, kannst dich mal am Arm nehmen, mir geht's nicht gut? Also, da diese, von diesen sekundären Sachen, die dein Partner so abkriegt, wieder auf das kommen, was davor ist, das wäre so das Ziel. Ich weiß es gar nicht, in welchem Kurs hatte ich das denn. Auf jeden Fall in meinem Paarkurs drin, glaube ich. habe auch so einen Kurs für Paare. Da muss man oben eigentlich erst so auf Paartherapie gehen, auf Liebeship und dann kommt man da so drauf. Der ist nicht auf der normalen Kursseite. Ähm, ja, den kann ich dir auch, glaube ich, empfehlen da. Äh, daher meine Frage, wie sich Schicksalsschläge auf den Liebeschip auswirken. Naja, wie wirken sich Schicksalsschläge auf deinen ähm, ja, auf, auf dein Vermögen aus mit, äh, mit Alltagsstress umzugehen. Ja, das passiert dann halt, dass man das mal eine Zeit lang nicht mehr so gut kann. Ne? Das heißt es aber nicht, dass dein Liebeschip jetzt groß anders wäre oder so. ne äh, Und wie man am besten wieder daran arbeiten kann. Gegebenenfalls wiederholen deiner Kurse. Ja, sie also behalte ich ja die Kurse in euren Account, äh, solange das irgendwie möglich ist, ähm, um das auch immer wieder zu machen, das machen auch viele die Kurse immer wieder, man hat ja vielleicht nochmal wieder Liebeskummer und ich weiß nicht was, nochmal eben wieder Modul 0. also kennst du natürlich schon, kannst aber trotzdem nochmal machen, ähm, kannst ja mal gucken, äh, weiß jetzt nicht, ob das dann so die Kurse wären, ich würde glaube ich diesen Parkkurs mal machen, ja, genau. Beste Grüße aus Deutschland, schönster Stadt, welche das wohl ist, Tja. in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.